Ja, das ist eine schwierige Frage, weil Twitter tatsächlich so das faszinierendste und vielgestaltigste Tool ist, das mir in der ganzen Web2-Geschichte untergekommen ist. Ich erinnere mich noch 2007, als ich angefangen habe, also ganz am Anfang mit englischsprachigen Leuten, dass ich mich so wie jeder gefragt habe, wieso das eigentlich gut sein soll, das Ding. Und man hat es halt dann einfach gemacht, aber ohne irgendeine Ahnung, was es soll. Und man hat es dann herausgefunden. wobei bei Twitter ist extrem interessant, dass sich auch der Charakter des Dienstes verändert hat, also für mich, aber auch insgesamt über die Jahre. Am Anfang war es ein eher intimes Tool, ein eher persönliches Tool. Jetzt ist es sehr stark, ja, Großraumbüro, sage ich immer gerne dazu, also eine Art Stimmengewirr, in dem ich, ich eintauche und in dem ich dann quasi mitfunktioniere oder wie ein Café, in dem die Leute ständig reden. Sowas in dieser Art. Und da passieren dann verschiedene Dinge, Diskussionen, die Leute organisieren sich politisch, es gibt, es gibt Konferenzen, in denen man sich über Twitter austauscht. Also da gibt es dann viele einzelne Nischen. Ne? Aber insgesamt ist es das große Stimmengewirr, das große Murmeln des Web.